Ihr habt sicher alle schon von Pokémon GO gehört. Momentan spielen das alle. Ich habe es auch probiert. Aber ich muss sagen, es ist schon witzig. Aber ich, ich habe ein besseres Spiel erfunden. Und zwar Pokémon GO Players haben. Wir müssen uns langsam und unauffällig nähern. ganz ruhig, um ihn nicht zu verschrecken. Buh.